Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und heute möchte ich mit euch über das Thema Karies sprechen. Was Karies eigentlich ist und wie es entsteht, all das wollen wir in diesem Video besprechen. Also bleibt dran! Ich hatte ja schon ein kurzes YouTube-Video, ein Shorts zum Thema Karies gemacht und dort erklärt, dass es vier Hauptfaktoren gibt, die die Entstehung von Karies beeinflussen. Schaut gerne mal rein, ich verlinke euch das Video unten in der Beschreibung. Das Video ist wirklich nur eine Minute lang und das guckt sich ganz schnell. Ich greife es aber noch einmal auf, weil das halt sehr, sehr wichtig ist für die Entstehung von Karies. Es gibt verschiedene Karies-Theorien, also Theorien, wie Karies entsteht. Es gibt aber eine Theorie, die sich immer wieder bestätigt hat und deswegen auch bis heute durchgesetzt hat, das ist die Theorie nach Miller. Bei der Theorie nach Miller ist es nicht eine Ursache, die für Karies verantwortlich ist, sondern mehrere Faktoren, die zusammenspielen, sodass letztendlich aufgrund dieser verschiedenen Faktoren Karies entsteht. Und bei der Theorie unterscheidet man eben vier Hauptfaktoren und noch Nebenfaktoren. Die vier Hauptfaktoren hatte ich bereits in einem kurzen Video erklärt, aber ich erkläre es jetzt noch einmal, weil das wirklich wichtig ist zu verstehen. Der erste Hauptfaktor, das ist ein Zahn. Das klingt jetzt erstmal sehr banal, aber es ist natürlich wichtig zu wissen, dass Karies immer nur dann entstehen kann, wenn man auch einen Zahn hat. Also als kleines Baby, wenn man noch keinen Zahn hat, gibt es keine Karies. Und später als Oma und Opa, wenn man keine Zähne mehr haben sollte, dann gibt es auch keine Karies. Aber nicht nur das, die Karies richtet nicht nur den Schaden an dem Zahn an, sondern hat auch den Ursprung auf dem Zahn, nämlich in der Plaque, die sich auf dem Zahn befindet. Und da kommen wir jetzt nämlich auch schon zu dem zweiten und dritten Hauptfaktor. Der zweite Hauptfaktor sind Bakterien. Man braucht ganz bestimmte Bakterien. Wir nennen sie jetzt mal vereinfacht einfach Kariesbakterien. <lacht> vereinfacht einfach, aber ihr wisst, was ich meine. Also Kariesbakterien. Und diese Kariesbakterien die befinden sich eben in der Plaque auf dem Zahn. Und in der Plagg sind nicht nur Bakterien, sondern auch noch Zucker oder eben kurzkettige Kohlenhydrate. Schaut euch unbedingt mein Video zum Thema Plagg an, auch das verlinke ich einmal unten in der Beschreibung. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr einmal verstanden habt, was Plagg ist. Dann macht das Ganze nämlich auch viel mehr Sinn und ist einfach logisch und gut nachvollziehbar. Also schaut das gerne mal an. Diese Bakterien und der Zucker, also der zweite und der dritte Hauptfaktor, sind also nicht einfach irgendwo frei in der Mundhülle, sondern in der Plaque auf dem Zahn. Und dann braucht man als vierten Faktor noch die Zeit, weil Karies entsteht nicht von jetzt auf gleich, sondern braucht eine gewisse Zeit, um zu entstehen. Es ist jetzt nämlich so, dass nach dieser Theorie nehmen die Kariesbakterien sich den Zucker, verstoffwechseln den, daraus entstehen Säuren und die Säuren greifen den Zahn an, indem die Säuren Mineralien aus dem Zahn herauslösen. Und dadurch wird der Zahn natürlich geschwächt, wenn da immer mehr Mineralien rausgelöst werden, sodass irgendwann ein sogenanntes Loch entsteht, wie man auch umgangssprachlich sagt, und eben das, was wir Karies nennen. Es muss nicht immer ein richtiges Loch sein, also keins, was man sehen kann, aber eben dieses Herauslösen von den Mineralien. Und das ist eben das, wie Karies entsteht und das braucht eine gewisse Zeit. Und wenn man sich jetzt nur mal diese vier Hauptfaktoren anguckt, dann kann man natürlich auch dementsprechend überlegen, was kann man denn gegen Karies tun? Was kann man tun, um Karies zu verhindern? Und das ist natürlich einerseits, wie ich es immer schon in meinen Videos gesagt habe, das Zähneputzen. Was bringt das Zähneputzen? Oder eben auch die Zahnzwischenraumpflege natürlich, die darf man nicht vergessen. Also Zahnseide und Interdentalbürsten. Was bringt das Ganze eigentlich? Es entfernt die Plaque. Das heißt, es entfernt die Karies und den Zucker auf den Zähnen. Und wenn man das regelmäßig macht, dann hat man halt diese drei Faktoren sehr gut im Griff, also häufiges Zähneputzen kriegt die Zeit im Griff und eben auch die Bakterien, die auf dem Zahn sind und den Zucker. Jetzt ist es aber auch so, dass es noch Nebenfaktoren gibt und einer der Haupt Nebenfaktoren ist die Ernährung. Ich persönlich finde die Ernährung so wichtig, dass man es schon eigentlich fast als Hauptfaktor nennen kann, aber gut, nach der Theorie ist es ein Nebenfaktor. Wie auch immer, die Ernährung spielt eine sehr, sehr große Rolle, denn jetzt kommen wir einmal zu einem Thema, was sehr, sehr häufig auch gefragt wurde. Ist es jetzt eigentlich schlimm, generell Zucker zu essen? Und dazu kann man sagen, dass nicht die Menge des Zuckers so entscheidend ist oder das Schlimme ist, sondern vielmehr die Häufigkeit. Die Häufigkeit, wenn man wirklich häufig Zucker zu sich nimmt, ist viel schlimmer, als wenn man einmal viel Zucker zu sich nimmt. Also die Frequenz ist ganz, ganz entscheidend dabei, denn wenn man häufig Zucker zu sich nimmt, dann hat man immer wieder diesen Prozess, dass die, der Zucker von den Kariesbakterien verstoffwechselt wird, Säuren entstehen und die Säuren den Zahnschmelz demineralisieren und man hat einfach ständig einen sauren pH-Wert im Mund und das ist eben Schädlich für die Zähne, weil in dem sauren pH-Wert können diese Mineralien ja rausgelöst werden durch die Säuren. Und deswegen ist es halt sehr, sehr schädlich und macht viel eher Karies, wenn man häufig Zucker zu sich nimmt. Einmal viel Zucker ist, wie gesagt, für die Zähne nicht so schlimm. Für den Körper ist es wiederum eine andere Sache. Das darf man halt auch nicht vergessen, weil der Insulinspiegel ja dadurch sehr in die Höhe schnellt, wenn man einmal viel Zucker ist, aber das ist wieder ein anderes Thema. Wir beschränken uns jetzt einmal auf die Zähne. Für die Zähne ist es theoretisch besser, einmal viel Zucker zu essen. Dann spielt nicht nur die Häufigkeit des Zuckers eine Rolle, sondern auch die Dauer des Zuckers. Und zwar ist es so, dass besonders klebriger Zucker ja auch länger auf den Zähnen haftet, also die Dauer erhöht. Und das ist wiederum auch schädlicher für die Zähne als Zucker, der sehr schnell wieder heruntergespült wird. Und die Dauer des Zuckers, also wie lange der Zucker einwirkt, kann man natürlich auch wieder durchs Zähneputzen beeinflussen. Also indem man nach Zucker sich schnell die Zähne putzt, dann wirkt der Zucker auch nicht so lange auf den Zähnen ein. Ein weiterer wichtiger Nebenfaktor ist auch der Speichel. Der Speichel hat eine ganz besondere Funktion im Mund. Er neutralisiert Säuren, also er hat eine Pufferkapazität und kann damit... Säuren abpuffern, also neutralisieren. Das heißt, dass der pH-Wert wieder in den neutralen Bereich kommt und die Säuren dem Zahn nicht mehr schaden können. Aber nicht nur das, der Speichel hat auch eben noch weitere Funktionen, zum Beispiel enthält der Speichel Mineralien und diese Mineralien aus dem Speichel können sich auch wieder in den Zahn einlagern. Das nennt man dann Remineralisation. Und damit kann der Zahn, wenn er dann gut sauber geputzt wurde, weil sonst kommen die Mineralien da nicht gut durch, durch die Belege, aber wenn der Zahn sauber ist, dann können sich eben die Mineralien wieder im Zahn einlagern und mögliche Schäden, die jetzt schon entstanden sind, auch wieder rückgängig machen. Und letztendlich sind im Speichel auch viele Bestandteile des Immunsystems vorhanden, also auch über das Immunsystem können die Bakterien in Schach gehalten werden und das ist eben auch eine weitere wichtige Funktion des Speichels. Darum ist es eben auch ganz besonders wichtig, jetzt sind wir wieder bei der Ernährung, einerseits, dass ihr genügend trinkt. Denn wenn man zu wenig trinkt, hat das schon einen sehr großen Einfluss auf den Speichel. Wenn man zu wenig Speichel hat, kann einfach der Speichel nicht seine richtige Funktion ausüben, die dir eigentlich hat. Und dann steigt auch das Kariesrisiko. Das heißt, man sollte mindestens 2 bis 3 Liter am Tag trinken. Und zwar am besten reines Wasser. Kein Kaffee, das ist kein Trinken. Es reicht keine Milch. Milch ist schon eher ein Lebensmittel, ein Nahrungsmittel. Und auch keine Cola. Es reicht keine süßen Getränke, keine so säurehaltigen Getränke. Wirklich am besten Wasser. Was noch ganz okay ist, ist Tee. Aber Tee kann eben auch zu Verfärbung führen. Deswegen das Beste ist wirklich reines Wasser zu trinken. Ihr könnt gerne mit Kohlensäure trinken, das schadet den Zähnen nicht. Hauptsache, ihr trinkt gerne 2 bis 3 Liter am Tag. Wasser. Und außerdem ist natürlich auch eine ausgewogene, gesunde Ernährung wichtig, dass ihr genügend Mineralien überhaupt aufnehmt aus der Nahrung, damit der Speichel wiederum genügend Mineralien hat. Wenn da nicht genug Mineralien drin sind, dann kann er auch nicht remineralisieren. Das heißt, eine gesunde und ausgewogene, nährstoffreiche Ernährung ist da eben ganz besonders wichtig. Also ihr merkt schon, wenn man Karies verhindern möchte, dann sind zwei Dinge ganz besonders wichtig. Auf der einen Seite eine sehr gute Mundhygiene, damit regelmäßig gründlich die Plaque von den Zähnen entfernt wird. Und auf der anderen Seite, die Ernährung, die spielt dann natürlich auch eine riesige Rolle. Und dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat und dass ihr eine Menge gelernt habt. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert auch meinen Kanal, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Drückt auch auf die Glocke, dann werdet ihr nämlich immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online kommt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.